Ich halte WIPOL für eine sehr, sehr wichtige Initiative, weil ich glaube, dass es extrem wichtig ist, gerade heute auch sich zu vernetzen, sich auch weiter zu informieren. Und ich finde es toll, dass heute hier so viele Menschen zusammengekommen sind. Vor rund drei Jahren hat ein kleiner Kreis engagierter Wirtschaftsstudierender eine kritische und praxisnahe Ergänzung zum Studium ins Leben gerufen. Die Wirtschaftspolitische Akademie. Die Wirtschaftspolitische Akademie bietet den Studierenden die Möglichkeit, neben dem Studium auch wirtschaftspolitische Themen in der Praxis kennenzulernen, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, sei es mit Mitstudierenden oder sei es mit Leuten aus Firmen oder Institutionen, die auch für sie im späteren Berufsalltag interessant sein könnten. WIPOL ist ein Forum und ein Netzwerk für junge Studierende, die gern über den Tellerrand ihres Studiums hinausblicken wollen und sich deswegen mit aktuellen und brisanten Themen auseinandersetzen wollen, die im Studium vielleicht nicht so repräsentiert sind. Und gerade hier bei diesem Forum in verschiedenen Arbeitsgruppen behandeln wir eben dies, wie bei der österreichischen Nationalbank oder auch der Arbeiterkammer bei den verschiedenen Themenpunkten. Fernab vom hektischen und anonymen Alltag an der Uni treffen sich Studierende aus wirtschaftlich und politisch orientierten Studienrichtungen zu dieser Veranstaltung in ansprechendem Rahmen in Weidhofen an der Uebs. Man bekommt Praxisgeboten, geboten, lebensnaheren Austausch einfach, auch in einem kleineren Rahmen, weil gerade an der WU ist es sehr anonym. In Bezug auf Wirtschaftsthematiken hoffe ich mir, ein bisschen weg vom Mainstream zu kommen und ein bisschen was über Ökonomie aus also einem anderen Blickwinkel mitzubekommen. Bei den Hands-on-Days 2010 wird tatsächlich Hand angelegt. In kleinen Arbeitsgruppen erarbeiten Vertreter renommierter österreichischer Unternehmen und Institutionen aktuelle Fragestellungen und mögliche nächste Schritte. Das thematisch-vielseitige Programm bringt auch Studierende verschiedener wirtschaftlicher und politischer Studienrichtungen an einen gemeinsamen Tisch. Das Ergebnis ist ein anregender Austausch, von dem durchaus alle Seiten profitieren. Also ich glaube, das ist vor allem das Wesentliche. Ich glaube, es, es muss also von beiden Seiten natürlich der Prozess gestaltet werden und beide Seiten bieten auch etwas und bekommen auch etwas. Und in dem Sinn ist es wirklich gegenseitig befruchtender. Also ich finde an der Idee von WIPOL ähm, sehr ansprechend und sehr gut, dass man eine Reihe von Studenten in der Gruppe hat, die engagiert sind, interessiert an den Themen, die sich äh, vernetzen wollen, um wirtschaftspolitisch, unternehmenspolitisch zu denken, um argumentieren zu lernen und die Interessen der jeweiligen äh, Akteure vertreten zu können. Die Wien Holding sieht diese wirtschaftspolitische äh, Akademie als Chance, Nachwuchskräfte zu generieren. Ich glaube, das Interessante ist hier auch für die, für die Studenten, ähm, dementsprechend einen Praxisbezug zu bekommen, Praxisbeispiele durchzumachen im Rahmen von Case Studies. Und ich glaube, das macht das Ganze abwechslungsreich und, und bringt auch den Studenten was für die Zukunft. Auch das Angebot an Vorträgen ist abwechslungsreich und innovativ. Ja, wird in unserer Gesellschaft über die langen Strecken geschickt, in Sprinterfesten. über ja, die Umwege und wer quasi kann auch aufgrund der Netzwerke dann nur kurze Distanzen. wie ich sage, gesagt habe, es gibt den Sprinter, es gibt den Bauerläufer, aber dann gibt es die, die aufgrund der Beziehungen und Kontakte, die sie pflegen und gehen, enorm kurze Distanzen. An die Wir werden. leben im Zeitalter des Networkings und alle Welt spricht von Netzwerken und ich glaube, dass es ganz, ganz wesentlich ist, zu kapieren, wozu Netzwerke gut sind, aber auch woran man gute und, und weniger gute Netzwerke erkennt. Unser Slogan ist ja auch, wirtschaftliches Handeln erfordert soziale Verantwortung. Und genau unter diesem Aspekt schauen wir uns auch verschiedene Problematiken an. Es wird dafür bezahlt, dass man ein Praktikum machen darf. Sie arbeiten, Sie geben Ihre Arbeit und bezahlen noch dafür, dass Sie etwas geben dürfen, weil wir an diesem tollen Ruf einer Marke, einer Firma partizipieren können wollen. Das scheint mir völlig absurd. Ich war gerade total begeistert, denn ich habe äh, doch zu einer sehr schwierigen Zeit am Freitag um 17 Uhr hier einen Vortrag gehalten und äh, habe um die Zeit nicht damit gerechnet, dass so viele junge, interessierte, aufmerksame Menschen so voll bei der Sache sind.